Hi. Hi Leute und Willkommen bei Jan und Maxi Heute machen wir Longboard Downhill Ja, und zwar die ganzen Berge, die hier so sind fahren wir runter Scheiße, Scheiße Scheiße wow. Aber Jan! Ich bin mal bis dazu den Stein gekommen. Und jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber! Ja, er hat es geschafft. Er kommt. Haha, <lacht> <lacht> er ist über das Teil drüber geflogen. Bisschen die Knie geneigt und. Er flattert, flattert, butter, butterfly, butterfly und hier hin. <lacht> Спасибо. Oha, oha! Oh. Und ab hier! Jan. Ach du Scheiße! Der ultimative Hügel. Scheiße. Boah, Scheiße. das War richtig, ja. Ne? Boah, die fahren erstmal mit dem Fahrrad. Los! Boah, alles okay? Ja. Das war's mit diesem Video. Wenn ihr uns abonnieren wollt, klickt da drauf. Wenn ihr sehen wollt, wie wir Blätter sammeln für ein großes Projekt, und zwar wir wollen einen riesigen Blätthaufen machen und dann da durchfahren, durchrennen, dann, alles Mögliche. Ja, dann klickt da drauf. Oder wenn ihr Kriegt. wenn ihr irgendein zufälliges Video von uns sehen wollt, dann klickt da drauf. was Machen wollt. Noch klickt. welche Ideen habt, schreibt in den Kommentaren. Ja. Oder Fragen da zu unserem Kanal oder sonst was, schreibt auch in den Kommentaren.